Vorwort. Nach vielem Nachdenken habe ich mich entschlossen, dieses Video vorzubereiten und es als eine Art Podcast vorzutragen. Das wird euch wehtun und es ist mir nicht egal. Nur Fakten zu meinem Kanal und zu mir. Mein Dank an die Klugen. Zuerst meinen Dank an die wenigen. Sonnenen, die, bevor sie Kommentare schreiben, zuhören, lesen und nachdenken. Diese Kommentare sind dann wertvoll für alle. Es sind nachvollziehbare Neuigkeiten, die der Wahrheit dienen. Zu den Fakten. Was tue ich? Grundsätzlich vermittle ich Wissen. Und ich ergänze meinen Mathe, Physik, Chemie, Bio und Sportkanal um, Wissen von wahren Fachleuten. Dr. Wodak, Bhakti, Schiffmann und so weiter. Warum mache ich das? Wer nichts weiß, muss glauben. Aus dem Unwissen oder Wissen heraus handelt man entsprechend. Ich hoffte, dass ihr mit dem wissen es ist alles gesagt und gezeigt handelt und das war falsch mein fehler war dass ich glaubte dieser fernunterricht könnte den präsenzunterricht einigermaßen ersetzen das ist unmöglich ein vorbild ist kein vorreiter Persönliche Anwesenheit ist wichtig, wie im Schulunterricht oder bei der Berliner Demonstration am 29.28. Ich halte keine großen Reden, um mich feiern zu lassen. Ich leite an, fordere auf, das Richtige zu tun und das funktioniert am besten vor Ort. Aus sieben machten wir 120 Männer. Dr. Schiffmann nimmt viel Mühe auf sich und nimmt sich viel Zeit, um vor Ort bei den demos zu sein ich kann das nicht andere auch sehr wichtige aufgaben habe ich als ingenieur zu erfüllen und noch wichtigere aufgaben warten auf mich menschen persönlich zu bilden anzuführen und anzuleiten das richtige zu tun was aber unser hauptziel angeht kann ich nur weiter videos produzieren wohlwissend dass ein Vorbild kein Vorreiter ist. Zur Kommentarfunktion. Warum hat Dr. Schiffmann wohl seine Kommentarfunktionen abgestellt? Damit irgendwelche Trottel dann in meinem Kanal mich mit Herr Schiffmann Anreden zutexten? Mein Vorschlag: Öffnen Sie in einem zusätzlichen Tab das Kommentarvideo, Siehe Link der Link erscheint hier oben. Halten Sie dieses Video hier an, beginnen Sie einen Kommentar und schalten dann wieder hierher um und hören hier weiter. So verpassen Sie nichts und können doch alles, was Ihnen auf der Seele brennt, loswerden. Weiter. Meine Persönlichen decken sich mit meinen Kanalerfahrungen und meine Kanalstatistiken bestätigen. Die meisten Zuschauer interessieren sich für Aufreger. Ein deutscher Begriff aus der Bildzeitung. Man sagt auch Skandale. Das drückte sich früher so aus, dass pro Tag 2500 Skandalkommentare hereinkamen, also nur Meinungen, fast keine hilfreichen Fakten. Hilfreich sind solche Fakten, wenn sie uns Argumente an die Hand geben, um Schlafende zu wecken oder sicherer gegen Unrecht aufzutreten, also nutzbringend, mutig und wirksam zu handeln. Allzu oft gingen solche Fakten unter. Ein gewisser Teil der Kommentare war einfach nur Spam. Mehrmals hereinkopiert in verschiedene meiner Videos, oft schon in den ersten Sekunden, nachdem das Video öffentlich war. Das Motto dabei... Ich weiß etwas Neues. Und meistens beginnen die Kommentare mit Wichtig, wichtig, wichtig oder teilen, teilen, teilen. Unbedingt ansehen und so weiter und so fort. Auch interessant ist, dass die meisten Zuschauer nicht zuhören können. Das drückt sich nicht nur in dementsprechenden Fragen im Kommentarbereich, sondern auch in den vielen, vielen täglichen Telefonaten aus. Entweder werde ich zugequatscht obwohl ich gerade eine gestellte Frage beantworten will, oder es wird gefragt, wie man in die Videobeschreibung kommt, oder unter einem Kommentarvideo wird schriftlich gefragt, wo man kommentieren kann, oder, oder, oder. Solche Leute können nicht zuhören und quatschen dazwischen, weil sie Angst haben, ihren Satz, der ihnen auf der Zunge liegt, wieder zu vergessen. Das zeugt von schlechtem Kurzzeitgedächtnis. Also von mangelnder Intelligenz. Natürlich ist, dass es auch solche Menschen gibt. Aber diese Unbegabten waren früher besser erzogen, nämlich so, dass es unschicklich ist, dazwischen zu quatschen. Heute machen sich solche Leute nur unbeliebt, wundern sich kurz, wenn man sie abblitzen lässt und quatschen den Nächsten zu. Oder diese Quatschköppe fordern Toleranz wie es mittlerweile Mode geworden ist. Jeden Missstand, jede Entgleisung, jede biologische Missbildung, jedes unnatürliche und heimlich verabschiedete Gesetz und so weiter zu tolerieren. Auf dieses Wort tolerieren komme ich noch. Nicht nur die Gendersprache hat unser schönes Ausdrucksstarkes, weil feingeschliffenes Deutsch verhunzt. Viele Wörter haben eine abgeschliffene Bedeutung angenommen. Nehmen wir das Wort regelmäßig und ein Beispiel. Regelmäßig stößt der Kerl beim Aufstehen vom Tisch die Vase um. Das ist falsch. Regelmäßig bedeutet der Regel gemäß und irgendeine Regel die Vase umzustoßen gibt es eben nicht. Das Wort Vorsicht bedeutet vorauszuschauen, also die Folgen des eigenen Handels abzuschätzen. Wird aber leider heute für Behutsamkeit benutzt. Behutsamkeit kommt von Behüten. Rücksicht hieß früher, nach hinten zu schauen, was dort gerade vor sich geht. Und so weiter und so fort. Zur Toleranz. Tolerieren heißt ursprünglich ertragen und nicht jeden Blödsinn ohne Widerstand hinzunehmen. Siehe oben. Ich sprach oben schon von Missständen, Fehlbildungen, Gesetzen, die wir im Laufe der Zeit alle ertrugen, weil uns Toleranz regelrecht eingebläut wurde und wird. Ein Zitat aus Wikipedia lautet gleich im ersten Satz Toleranz, auch Duldsamkeit, ist allgemein ein gelten lassen und gewähren lassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handel, Handlungsweisen und Sitten. Umgangssprachlich ist damit heute häufig auch die Anerkennung einer Gleichberechtigung gemeint, die jedoch über den eigentlichen Begriff Duldung hinausgeht. Mit gelten lassen kann ich gut leben, mit gewähren lassen aber nicht. Noch widerlicher ist für mich die umgangssprachliche Bedeutung als Gleichberechtigung. Nein. Um Beispiele zu nennen, der Dumme, der Faule, der Betrüger, allgemein der, der nichts zur Fortentwicklung der Menschheit beiträgt und oder nichts für den gesellschaftlichen Reichtum tätig ist, darf eben nicht gleichberechtigt sein oder gar gleiches Recht für sich beanspruchen oder gar einfordern. Was die Bildung angeht, gleichen die eben genannten ein wenig den Kindern. Kinder sind unerfahren und müssen... Grenzen ihres Handels gesetzt bekommen, um nicht immer erst schmerzliche Erfahrungen machen zu müssen. Ein Beispiel. Wenn ein Kind auf die Straße laufen will, auf der reger Verkehr herrscht, wird es heutzutage höflich gebeten, meist noch begleitet mit Mein Schatz. Dabei ist ein lautes Nein, bleib stehen erforderlich. Menschen ohne Schulabschluss haben nichts in der Nähe einer Regierung zu schaffen. Solche Menschen dürfen uns nicht auf der Nase herumtanzen und schon gar nicht regieren. Ich ertrage das nicht mehr und widerstehe. Sagt wieder laut und deutlich Nein. Auch zu euren Kindern. Ihr könnt gerne nachschauen, wie komme ich in die Videobeschreibung? 70 Leute pro Stunde schauen danach, wenn man nur ein Handy hat. Denn da sind Links, was wir alle tun. Und hier ist der Link zu dem Kommentarvideo, was dieses Video angeht. Ich hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Und wünsche euch bei allem einen schönen Abend. Macht was, aber macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.